Ha, heute ein Tipp für alle X-Ubuntu-User, die so ein bisschen Problemchen haben. Ja, die Fenster zu ziehen. XFCE4 Desktop-Umgebung mit dem XFWM4. Das hat nichts mit der Weltmeisterschaft zu tun. Wer hat denn die Weltmeisterschaft auf den Desktop geholt? Window Manager. XFCE Window Manager 4, hier Version 4.10. Und da kann ich sehr schlecht die Ecken greifen. Kann man nicht gut gleich Ja, von dem ja, jetzt. Was machen wir da? Wir machen sudo apt-get install xfwm4-themes. sudo apt-get install xfwm4-themes. Da installieren wir neue Themen. Achtet bitte auf die leerzeichen dazwischen gehört. Gut, haben wir das erledigt, äh, geben wir in die Einstellungen und da in die Fensterverwaltung und jetzt können wir uns anstelle zum Beispiel Greybird etwas anderes aussuchen. Damit man das besser sieht mache ich mal ein Terminalfenster drumherum ihr achtet nur auf, auf den Rahmen des Terminals. Übrigens Alt und rechte Maustaste kann man es übrigens auch ziehen. Ich mache den Rahmen jetzt nur drumherum, damit er mal auf die Untere, untere Ecke, hier achtet ne, auf, auf diesen Rand, der ist hier nahezu nix ne? und hier seitlich kann ich auch nichts greifen. Gehe ich jetzt zum Beispiel auf Keramik, sieht das schon besser aus. Ja. Hier kann ich schön greifen, da kann ich schön greifen, geht da auch gut. Was mir an Keramik auch gut gefällt ist dieses runde Design. Ich kann hier oben schön greifen, was auch ganz gut geht ist äh, Alternate. Ist auch relativ breit. Und was so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, von, von der Optik her aber sehr gut zu greifen, ist R9X. Ihr seht, also da kann ich schön greifen, auch im Terminal. Das ist sehr viel besser. Hier ist übrigens auch so ein Windows XP Thema. Und was ich noch gesehen habe, Variationen. Das geht auch noch. Gibt es da viele Variationen. Und wenn die Schrift im Titel ein bisschen zu groß ist, einfach dann eine kleinere nehmen. Und das ist das gut. Dann kann man wenigstens die Fenster wieder greifen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und Tschüss.